Ich will zu ihm, habe Erbarmen und fahre mich hin. Taxi, Taxi, lasse mich nicht. Mit ihrer Reise gehen? Taxi, Taxi, warte auf mich. Taxi, Taxi. Taxifahrer, bitte höre mich. Taxi, Taxi. Der Zug ist schon fort und ich will zu ihm. Habe Erbarmen und fahre mich hin. Der Zug ist schon fort und ich will zu ihm Habe Erbarmen und fahre mit